Zürndorfer Landbier. Ich bin ständig ein Fahrwerk. mache euch mal das Wappen <lacht> Zürndorfer Landbier. Landbier hört sich ja immer für mich persönlich ganz gut an. Nein, also einmal gutes kann... Landbier getrunken? Jetzt wird sich Landbier immer sagen an. Ja, also das gute Zürndorfer Bräuschenkbier. Ist eine echte Vollbier-Spezialität. Ausgewählte helle Malze geben ihm seinen typisch tiefgründigen Geschmack und seinen verführerisch bernsteinfarbenen Glanz. Genau, Don't Drink and Drive. Man kann nicht oft genug sagen. Enrico ist das beste Beispiel. Äh, eigentlich sind ja auch dicke Menschen sowas nicht trinken, aber Enrico ist ideal. Er ist auch keine Frau. Das ist ja wieso schön. Das ist groß innerdick und der ist nicht dick. Halt mal bitte den Bierdeckel ähm, in meine Kamera. Der ist mega geil. Danke. <lacht> mir spricht das total an. Ich meine, mich hat es ja schon fast angesprochen. Auf jeden Fall finde ich das farblich sehr schön. du Verhäuser, Dorf. Leider, leider, leider keine Berge oder Wiesen. Ist das Heidi hier oder was? Das ist der Peter. Ja. Die Heidi, die ist, ist da. Da ist die Heidi. Mit einem Kleid. Das ist der Peter. <lacht> der Peter, was hat denn der da? Naja. Und die Gau schon rum oder was? Nee, das die, die Schrohr hat an der Hand. Deine okay. Hand. <lacht> ja. Da hinten ist die Oma. <lacht> Wie <lacht> sieht das so. jetzt aus hier? Ja, sieht sehr gut aus. Hier, vor allem Künstleredition, ne? Motiv 10 von 14, 50, Landkreis Fürth, also ist das eine Künstleredition, deshalb mhm. finde ich das so gut. Das ist ja scheiße. Was ist denn Künstleredition, Motiv 10 von 14? Ja, also das ist dann wahrscheinlich oh. wirklich... Naja, wo sind die anderen 13? Ja, genau. ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wir wollten es ja oh, oder <lacht> der Löwe, der Züggelt sich damit hier mhm. Man, da mit Bier drin. War nicht in der Propelzügerin. anti popel Gib mal den Deckel, wir machen wieder zu. Nein, du, du hast ihn doch gekauft. Ja, weil. Ich habe doch nicht gesehen, dass das hier so ein. Ich hätte da nie bei Bernsteinfarbener Glanz. Das ist wirklich schön bernsteinfarben, schön klar. Schöner Schau. Warte, ich muss schon mal in den Schaum gucken. Hm. Hör auf hier, lass doch mal ein Hast du mal ein Taschentuch? Ich krieg wenn ich hier bin. Ja, wieso nicht? Hast ja, nicht, man, Mann, ja ich, geb dir, ich hab kein Taschentuch, aber ich hab noch was Ist mir egal. Was spielst du denn für eine Rolle? Eine Hauptrolle. Die Nebenrolle steht daneben. Ja. Ist ja nicht mal was drauf. Nee, mit gibt halt nicht. Oh. So. Aber bestimmt, weil wir letztens das Corona getestet haben. Ja, ich hab dich gefragt, ob ich davon Corona kriege. Na, natürlich nicht, hab ich gesagt. Du hast gesagt, du weißt es nicht. Ach so, äh, jetzt wissen wir es. Boah, ich hab's ja auch ey. Mhm. Wir haben schon mal so ein Bier aus Nürnberg getrunken. War ja genau so ein Rotbierzeug. Schon wieder so ein Fehlgriff. <lacht> Es ist ja jetzt nicht schlecht, das ist halt ein malziger. Ja, ne? Nürnberger Tura Rotbier. Das haben wir heute gesehen, da habe ich erst überlegt, ob wir das schon mal getestet haben. Das ist aber alt. <lacht> Willst du einen Schluck? Ich den nochmal ab. Warum kaufst du denn immer so ein Zeug? Mann, ich Land, hab, ja, ich hab nur Landbier und die haben mir gefallen hier. Vor allem Heidi und der Peter und Heidi die, und Peter, die ja. Großmutter. Aber die Sonne scheint da nicht weg, hier. Ja. Ja. Mm -mm. Bei mir scheint auch nicht die Sonne, wenn ich das Bett trinke Aber die trinken wir nicht noch mal, ja. eins. Ach so du ist mir egal, ja, wie das Video aussieht. Das wird ausgestrahlt. Ausgestrahlt? Ausgestrahlt. Wie das versteht jetzt nicht. Es ist mir, ja, das, was das für eine Videoqualität hat, das wird gesendet. sendet. Das ist ein geiler Deckel. Also mit, also mit Abstand wirklich der geilste Deckel, der geilste Symbol auf. Okay, wollte ich die mit nach Hause nehmen, ja an den Kühlschrank hängen. Also im Prinzip kann man sagen, das Bier schmeckt genauso wie es aussieht. Die Bändchenfarben malzig. Achso, vollmundig. <lacht> ja. Vollmundig. Ja. Ja. Ja. Die Schnauze voll. Also speziell ist auf jeden Fall, dass das hier so eine Sonderedition ist. Ja, das ist Punkt Nummer 1. Und dann garantiert der Bierdeck. Auf jeden Fall, der Bierdeck. Der Löwe hier. Und das halt, ja. Naja, und die Heidi und der Peter dabei. Und die Großmutter. Und das Stroh. Schießt du auf alte Frauenarbeit? Nein, ja. aber die hat so einen Stock da. Oh, guck mal, ihr ja. braucht nach dem bayerischen ein sein, ja, toll. ja, die Bayern wieder. Freistaat Bayern. Sie gehören ja eigentlich gar nicht zu Deutschland. Hm. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, unten wird es wahrscheinlich eklig. Ja, ich glaube auch. Da musst du ganz ja tapfer sein. Ich hatte mal ein Bier, ich, ich habe mal ein Bier getrunken, da musstest du schnell sein. Hast so, du, oder? Nee. Achso, da kannst du zwei Tage stehen lassen, das kannst du mal das Also das schmeckt schon von Anfang an abgestanden. <lacht> genau, deshalb ist du das ja nicht mehr. Ja. Mhm. Daran, daran <lacht> kann es liegen, ja. Das ist so ein hervorragendes Symbol, weil die wieder zwei Schwänze hat, also eigentlich drei. Und der inhaliert Bier, so wie es aussieht. Erstmal zieht er sich in den Schaum rein. Ja, der und dann züngelt das. Mhm. züngelt das Bier da weg. So aus, als wenn er auf Klo kacken ist. <lacht> <lacht> ja, wenn man das Bier so ja da genießen kann, mhm. holst du noch einen Schluck? Nein. Du weißt, je länger wir warten, desto schlimmer wird das. Ich weiß nicht, warum du mal so eine Scheiße kochst. Naja, das muss ja auch mal. Na, äh, na, guck dir das da mal an. Wer greift denn dazu? Na, Ecke. Und ja. wie teuer wartet? Wie Na, teuer! Kriegt... Naja, dann hast du doch! Na, ich guck doch nicht auf den Preis! Du musst auch mal Mut beweisen. Und einfach mal durchziehen. <lacht> du siehst ja, was du davon hast. Äh. Das schmeckt mir und bin ja nett. Wir ziehen uns hier für euch den letzten Husten drin. Bitte abonniert den Kanal. Bronze! Ich immer dich Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Wir hätten davon ja einen Sticker. Oder eine Flalle. Herzlichen Glückwunsch. Äh, lecker für welche, die äh, malzig herb mögen. gibt's denn beim nächsten Mal? Ah, mal gucken. Auf jeden Fall trinken wir gerne mal richtiges Bier. Ja. Äh, Manche, nächstes Mal gibt's ein richtiges Bier, hat er gesagt. Den kann man uh. jetzt spannen. Jetzt zu eng. Der rennt hier immer an 10 Kilometer, dann muss ich immer die Brille aufsetzen, sonst sehe ich ihn nicht mehr. Haha. Haha. Wenn es grüner gibt, es das nächste Mal. Ja, das ist bestimmt ein Goldbier. Da geht's lang. Bis zum nächsten Mal. Äh. Bis demnächst.